Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Monitoringbericht zur Energiewende. Nicht zu verwechseln mit dem Monitoringbericht der Bundesnetzagentur über Strom- und Gassektor, der kam ja auch kürzlich erst raus. Dazu haben wir ja schon ein Video gemacht. Hier soll es jetzt um den Monitoringbericht über den Fortschritt der Energiewende gehen, nicht von Bundesnetzagentur, sondern vom Bundeswirtschaftsministerium. Kann man verwechseln, auch weil beides relativ gleichzeitig herauskam, aber es geht hier um unterschiedliche Dinge. Wie ihr hier schon sehen können: eine Pressemitteilung vom 3. Februar 2021 ist also erst vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Hier ähm, sagt natürlich der großartige Bundeswirtschaftsminister, der ja auch für die Energie zuständig ist, mh, wir sind ähm, super auf Kurs, die Energiewende läuft. Und hier ganz unten sehen wir dann zwei verlinkt Dinge einerseits den Bericht selbst, auf den gehen wir gleich ein, aber auch die Stellungnahme der Expertenkommission als PDF-Link. Wenn wir auf diese Stellungnahme gehen, dann sehen wir hier, das sind so 400 Seiten in etwa, wo eben diejenigen, die diesen Bericht erstellt haben, auch noch mal für sich verschiedene Stellungnahmen veröffentlichen können. Wenn ihr jetzt jemand seid, der irgendwas ausarbeiten muss, als Studierender zum Beispiel oder ihr seid Referent bei einem Stadtwerk und müsst irgendwas ausarbeiten, irgendeine Strategie zum Beispiel auch untersetzen, dann findet ihr hier natürlich jede Menge Material. Ich scroll hier immer ja nur gerade übertrieben schnell durch und ihr seht, wie viele Tabellen und Abbildungen und Co. sich hier finden, auch natürlich mit einem Abbildungsverzeichnis, mit Quellenverzeichnis und so weiter. Also die diese 400 Seiten sind super, wenn ihr wirklich was ausarbeiten wollt. Wenn ihr das aber nicht unbedingt so tiefgreifend machen müsst, dann geht einfach in diesen achten Monitoringbericht Energie der Zukunft. Das ist eben der Fortschritt der Energiewende. Ähm, da habt ihr dann eine PDF, die ihr entsprechend runterladen könnt. Das ist auch alles hier unten nochmal verlinkt. Wenn ihr dann diese Datei habt, dann ist das eine etwa 300-seitige PDF. Auch hier natürlich ähm, müsst ihr euch durchkämpfen, aber gucken wir uns doch mal den Überblick erstmal an. Am Anfang natürlich so ein paar einleitende Worte, schön und gut. Dann gibt es ein Teil 1, quantitative Ziele der Energiewende. Heißt also Zahlenwerk. Hier finden wir dann ganz viele konkrete Statistiken, wo wir gerade im Vergleich zur Zielsetzung stehen. Es gibt ja verschiedene Quellen, wo wir die Ziele hernehmen können, zum Beispiel die Pariser Klimaziele, aber auch schon das Kyoto-Protokoll, was schon weichen eher zurückhängt. Wir haben verschiedene Bundesziele oder auch europaziele die eben hier auch mit reinspielen. Und hier gibt es dann eben die aktuellen Erkenntnisse, die Stellungnahme, wo stehen wir als Deutschland im Vergleich zu unseren Zielen. Und dann Teil 2, Ziele und Rahmenbedingungen der Energiewende, das ist also nochmal so ein bisschen eine größere Einordnung dessen, wo wir eigentlich gelandet sind. Ihr seht ja hier schon so was wie Kraftwerke, bezahlbare Energie, Umweltverträglichkeit, Netzinfrastruktur, Sektorkopplung, Energieforschung und Investitionen, Beschäftigung etc. Und hier am Ende Maßnahmenübersicht. Vor den Maßnahmen haben wir ungefähr 200 Seiten. Das heißt, ihr habt 200 Seiten eigentlichen Bericht und dann nochmal etwa 60 Seiten Maßnahmenübersicht. Und gerade wenn ihr einen Bericht machen müsstet, ihr müsst irgendwas ausarbeiten und wollte ich hier drauf beziehen, habt ihr hier auf diesen 60 Seiten unter dem Bereich Maßnahmenübersicht die konkreten Sachen, die jetzt eben laufen, um die Energiewende voranzuschreiten, voranschreiten zu lassen, aus Sicht des Ministeriums. Das ist natürlich etwas, was wir hier mal beachten müssen. Das ist, wie gesagt, jetzt keine Studie eines Think Tanks oder von irgendeinem anderen Energiewende-freundlichen ähm, irgendeiner Organisation, sondern das ist jetzt der Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums, der sich natürlich sagen wird, oh, das haben wir aber toll gemacht, die Energiewende läuft hier richtig gut voran. Und natürlich auch hier und da versuchen wir, ein bisschen selbstkritisch zu sein, aber im Großen und Ganzen wird ein Ministerium Nachdem so ein Bericht ja seinen Weg genommen hat durch die diversen äh, behördlichen Stellen und durch die diversen ähm, äh, Referenten, die sich dann damit beschäftigen, durch die diversen Freigabestellen, der wird jetzt nicht sagen, oh, sind wir schlecht, oh, müssen wir mehr machen. Der wird sagen, wir sind ganz gut unterwegs, aber wir können natürlich noch mehr. Ähm, nehmt es also eher als Quelle als Zahlenwerk, als Zusammenfassung des Status quo. Und da ist dieser Bericht natürlich sehr, sehr hilfreich. Wenn man jetzt so anfängt, dann hat er erstmal also eine Einleitung, was dieser Bericht an sich macht und was wir jetzt hier wie finden können. Und natürlich nochmal so in Bezug auf die Zielsetzungen, die wir eben haben. Zum Beispiel hier ganz klar die die, die Einschränkungsziele zum Beispiel in den CO2-Emissionen äh, im Vergleich immer zu 1990, was wir da erreichen wollen und wo wir gerade stehen im Vergleich zu diesen äh, Zielsetzungen äh, Bruttoenergieverbrauch, Bruttostromverbrauch und so weiter, das ist als Übersicht erstmal ganz gut, dann kann man so ein bisschen weitergehen in die konkreten Ziele und Rahmenbedingungen, auch so ein bisschen mehr in Prosa-Form, nicht unbedingt immer nur die Zahlen, sondern ein bisschen Einschätzung, wo stehen wir tatsächlich gerade. Hier auf Seite 14 sehen wir eine Sache, die mich auch ein bisschen irritiert an diesem Bericht, das liegt jetzt nicht an dem Video, sondern tatsächlich diese... Diese Grafiken sind teilweise nicht richtig hochaufgelöst sondern so ein bisschen, ähm, ja, wie ihr es hier auch sehen könnt, so ein bisschen verpixelt, während das hier unten, der, der Text selbst äh, hochauflösend ist, sind die Bilder das teilweise eben nicht. Äh, keine Ahnung, was da passiert ist, ob das irgendwie auch am, am Homeoffice während der äh, Pandemie liegt. Wer weiß, was da äh, schiefgegangen ist. Aber jetzt zum Beispiel hier Tabelle 2.4, Indikatoren auf Seite 15 und äh, Seite 16 sind jetzt eben so Kennzahlen oder ähm, betrachtete Faktoren, die die Energiewende gewissermaßen beschreiben oder die sagen, wo stehen wir gerade entlang der Energiewende. Und das ist natürlich auch interessant, wenn ihr jetzt eben was ausarbeiten sollt so ein eigenes Konzept oder so eine Bewertung, wo jetzt wir als Stadtwerk stehen, entlang Klimaschutz, Energiewende und Co., Nachhaltigkeit, Cetera, dann könnt ihr hier natürlich einfach äh, euch inspirieren lassen und diese Indikatoren mit als auch äh, Quelle für euch selbst, für eure Häuser nehmen. Das ist also ganz hilfreich, weil natürlich diese ganzen Sachen auch in diesem Bericht erklärt werden. Man kann dann sagen, okay, ich will mehr wissen zum Thema Primärenergieverbrauch, Steuerung F in die Suchfunktion. Dann kommt ihr entsprechend auf den Bereich dieser dieses gesamten Berichts oder auch der, der Stellungnahme der Kommission, wo das Ganze erklärt wird und wo die ganzen Quellen zum Beispiel auch aufgelegt werden, ist also wirklich eine schöne, eine schöne Quelle für eigene Ausarbeitungen. Auch wir als Akademie können uns immer auf sowas verlassen, denn hier findet man im Regelfall auch die entsprechenden Darstellungen, die schon fast vorzeigbar sind. Dann gibt es ja auch noch was anderes Interessantes, nämlich äh, als Einleitung hier zum Beispiel für den Teil 3 ähm, gibt es eine Tabelle mit den Bereichen, wo stehen wir und was ist neu. Und das ist natürlich auch super hilfreich, weil das ist ja Prosa-Text, der jetzt ein bisschen einschätzt, was ist eben der Status Quo. Ähm, wir haben die Zielsetzung ja irgendwo am Anfang erklärt und wo, wo sind wir denn jetzt in Bezug auf dieses Ziel? Ähm, wo, wo, wohin haben wir uns entwickelt? Und vor allem auch, was ist neu, also was sind es so die neuen, entweder Rahmenbedingungen oder die neuen Entwicklungen am Markt oder eben draußen in der Realität, die sich auswirken auf diese Betrachtung, auf diese Kennzahlen, die wir uns hier genauer anschauen wollen. Und äh, das ist zum Verstehen des aktuellen Standes durchaus hilfreich, wenn man das Ganze dann eben auch nochmal weiter mit Zahlen oder solchen Grafiken unterlegen kann. Auf diese Weise ist das ist wirklich erstmal ein schöner Ansatz, um reinzukommen, sich weitere Ziele hier anzuschauen im Vergleich dazu, wo wir gerade stehen. Das ist auch oft noch mal ein bisschen mit eingeordnet. Kann man sich also durchaus anschauen, wenn einen jetzt diesen Fortschritt der Energiewende so konkret interessiert und man da auch die ganzen Hintergründe und Co. verstehen will. Jetzt scrollen wir einfach mal ein Stück voran, weil das äh, sind ja wirklich viele Seiten mit vielen Hintergründen. So, dann kommt irgendwann diese blaue Seite, die eben sagt, "Ho, jetzt sind wir im Bereich der quantitativen Ziele. Jetzt werden also die, die Zahlen, jetzt wird das Zahlenwerk betrachtet, innerhalb von fünf Themenfeldern. So, und dann sieht man hier zum Beispiel äh, nochmal eine Übersicht. Ja, was sind jetzt also die, die konkreten ähm, Erkenntnisse, die wir jetzt haben für die Betrachtungsjahre 2018 und 2019? Und äh, wo müssten wir jetzt also landen für die Jahre 2020, 30, 40, 50? Was wir jetzt natürlich vergleichen können mit den Erkenntnissen, die es auch tatsächlich gibt. Ja, das sind ja jetzt hier Zielsetzungen. Wo sind wir denn tatsächlich im letzten Jahr gelandet? Und ähm, das Ganze kann man dann eben über die Texte, die hier noch in diesen Bereichen dann also zu lesen sind, auch weitestgehend verstehen, Hintergründe dafür sich zusammentragen, um eben das Gesamtverständnis über Energiewirtschaft, Energiewende und Co. entsprechend auch weiter vorantreiben zu können. Gerade wenn man jetzt im Homeoffice irgendwie sitzt und manchmal ein bisschen Leerlauf vielleicht auch hat, schaut euch doch einfach mal solche Berichte an und arbeitet euch hier durch die Themen durch, die euch interessieren könnten. Habe ich früher auch so gemacht. Ich glaube, auch durch solche Sachen bin ich eben tiefer reingekommen. Dann habt ihr hier zum Beispiel auch solche schönen Grafiken, die es ganz gut erklären. Proto-Endenergieverbrauch heißt ja, das ist jetzt die Energie, die tatsächlich beim Verbraucher angekommen ist, nach Leitung, das heißt Strom ist jetzt aus der Steckdose gekommen, die Wärme ist jetzt in die Anwendung gekommen, aus der Heizung heraus, der Verkehrsantrieb ist jetzt praktisch. Motor oder wirkt sich jetzt auf die Achse und die Räder aus. Das heißt, jetzt wird die Energie auch tatsächlich ähm, genutzt. Und dementsprechend haben wir hier beim Endenergieverbrauch energieverbrauch ja auch nicht nur den Strom, den wir betrachten, sondern wie gerade angedeutet, auch Wärme- und Verkehrssektor. Und dann sehen wir hier, sind wir 2019, äh, das ist ganz schön klein, ich versuche hier mal ein bisschen ran zu scrollen, ähm, sehen wir hier eben tatsächlich eine 17,4 für das Jahr 2019, 16,8% bei 2018 und hatten ein Ziel für letztes Jahr von 18%. Jetzt erinnern wir uns so, hm, erneuerbare Energien, wo stehen wir denn da? Im Strombereich stehen wir ja richtig gut, über die Hälfte im Jahr 2020, aber in der Gesamtenergie. Das ist nicht das Gleiche, da zählt ja auch Wärme und Verkehr rein und wie heizen wir typischerweise Heizöl in Deutschland und wie treiben wir typischerweise den Verkehr an? Benzin, diese, das heißt, die erneuerbaren Energien haben hier tatsächlich bisher ähm, erst dafür gesorgt, dass wir bei knapp einem Fünftel, ähm, praktisch Gesamtenergieanteil, gelandet sind. Ähm, das muss deutlich mehr werden. Ist im Vergleich zur Zielsetzung, die es praktisch aus den Verträgen, aus den internationalen Verträgen und Zielsetzungen der Klimapolitik äh, gab, da sind wir nah dran. Vielleicht haben wir das im Jahr 2020 sogar ganz gut erreicht. Wenn wir dann weitergehen auf den Strombereich, dann haben wir hier tatsächlich die 42% für 2019, für 2020 ein Ziel von 35%. Wir wissen ja, 2020 haben wir über 50% Strom aus erneuerbaren Quellen. Dementsprechend sind diese Ziele hier zum Beispiel ganz gut erreicht worden, sogar übererfüllt worden. Jetzt kann man aber aus Sicht der, der Energiewende-Fans, aus Sicht der Energiewende-Lobby, aus Sicht der wirklich Interessierten an in Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Co. natürlich sagen, das reicht trotzdem nicht. Wir sind natürlich noch lange nicht da angekommen, wo wir jetzt sagen können, ja, jetzt können wir es wieder ausruhen oder jetzt können wir es langsam angehen lassen. Um genau zu so sein, müssen wir deutlich schneller werden, um nämlich die wirtschaftlichen Faktoren auch entsprechend umsetzen zu können. Es äh, ist bei weitem nicht so, dass wir jetzt schon irgendwie die Ziele erreicht hätten. Jetzt gibt es hier verschiedene Grafiken und Erklärungen, die das Ganze also noch weiter einordnen. Wenn ihr das jetzt weiter verstehen wollt, äh, mit allen möglichen Faktoren, inklusive Ausschreibungen, Netzausbau und Co., dann ist das hier die richtige Stelle. Ihr habt jede Menge Tabellen mit Ausschreibungsergebnissen und Co. Das ist also schön, um alles an einer Stelle mal durcharbeiten zu können. Und dann scrollen wir jetzt einfach mal weiter. Oh, wir haben hier so viele Maßnahmen, die auch aktuell erklärt werden. Das ist dann immer schön, wenn man sich auch für einzelne Maßnahmen konkreter interessiert. Wenn man mit Energiemanagement zu tun hat, ist hier dann zum Beispiel auch die richtige Maßnahme. Für andere Bereiche gibt es die Maßnahme an anderer Stelle und so weiter. Also ihr findet hier wirklich gute Inhalte, gute Quellen. Wir wollen aber mal noch weitergehen, jetzt noch durch den Verkehr durchkommen. Und Treibhausgasemissionen und dann kommen wir hier zum Teil 2. Ziele und Rahmenbedingungen der Energiewende in diesen folgenden Bereichen, die wir am Anfang ja schon mal im Inhaltsverzeichnis uns kurz angeschaut haben. Und hier gibt es noch mehr Erklärungen, wo stehen wir eben gerade entlang Kohleausstieg, Erdgasversorgung und so weiter, wie ist der Strommarkt aufgebaut, wie äh, läuft die Lieferung an die Endkunden? Äh, hier zum Beispiel, ähm, was sind die Bestandteile der Stromrechnung? Findet man an anderen Stellen auch nicht so dargestellt? Das ist eigentlich auch ganz hilfreich, wenn man das mal ein bisschen einschätzen müsste, was beim Endkunden tatsächlich auf der Rechnung steht, etc. Ja, also ihr findet hier wirklich einige gute Inhalte, mit denen man was machen kann, wenn man sich tiefgreifend damit der Energiewirtschaft, der Energiewende und Co. beschäftigen möchte. So, und nachdem ihr jetzt durch diese ganzen Themen hier durchgekommen seid, dann ging es auch mal um Smart Metering und andere tolle Innovationen, auch mal hier äh, Speicher und jetzt auch nochmal neue Investitionen, die gemacht werden müssten, kommt ihr auf Seite 213. Auf das Kapitel 16, Maßnahmenübersicht. Und hier ist es dann wirklich mal ganz interessant, denn die nächsten 60 Seiten beschäftigen sich nur damit, was sind die einzelnen Maßnahmen, die einzelnen Instrumente, die genutzt werden, um die Energiewende voranzutreiben und dabei auch noch zu monitoren. Mit einem aktuellen Stand, Ziel, Inhalt oder Zahlen und nochmal Stand, und dementsprechend ähm, kann man dann sagen, wenn man sich für einzelne Maßnahmen interessiert, wenn man einzelne Maßnahmen oder wenn man von einzelnen Maßnahmen betroffen ist, kann man sich die hier aus den 60 Seiten raussuchen und praktisch diesen einen Teil dieser Tabelle auch für sich genauer nochmal untersuchen. Ähm, ob es jetzt die europäischen Themen sind, ob es dann äh, deutschlandweite Themen sind, ob es Sachen sind, die sich auf Strom oder Wärme oder was auch immer ähm, beziehen, findet ihr hier die entsprechenden ganzen. Inhalte, dann scrollt man hier so noch weiter und weiter und weiter und kommt dann jetzt hier langsam beim Ende an, genau, und kommt dann ins entsprechende Verzeichnis für die äh, ganzen Quellen und Co., wo man natürlich nochmal mehr äh, auch für sich, für die eigenen Recherchen herausziehen könnte. So ein Bericht ist also ganz hilfreich, wenn man, wie gesagt, äh, sich selbst irgendwie tiefgreifender mit der Energiewirtschaft, der Energiewende und Co. auseinandersetzen muss und dabei vielleicht auch noch Quellen benennen müsste dann ist das hier wirklich hilfreich. Vielleicht hilft euch das ja an der einen oder anderen Stelle, wenn ihr Fragen habt zu so einem Bericht wie hier, dem Monitoring-Bericht über die Energiewende, über den Fortschritt der Energiewende, der Bericht die Energie der Zukunft, dann stellt diese Fragen doch gerne einfach unten in den Kommentaren.